Ich arbeite hier in der kita Miringstraße und leite die Einrichtung. Die schönsten Momente bei der Arbeit mit den Kindern sind eigentlich, klar, das hört sich jetzt wieder so kitschig an, aber wenn man halt sieht, die Kinder haben Spaß oder wenn die Eltern am nächsten Tag kommen und davon berichten. Kinder zu sehen und begleiten zu dürfen, die Fortschritte zu sehen, das zeigt mir immer wieder, ich habe den richtigen Beruf gewählt, weil ja, das, das gibt mir auch nochmal ein Stück weit Lebensfreude. Wir stehen so viele Möglichkeiten offen an Weiterbildung, Fortbildung. Ja, meine Einrichtung unterstützt mich, wo sie nur kann. Wir sind ein sehr gemischtes Team aus Männern und Frauen und es harmoniert hier einfach sehr gut, sodass hier auch gelacht werden darf und gelacht werden soll. Jeder soll Spaß an der Arbeit haben. Wir versuchen so viel wie möglich mit den Kindern auch die Lebensumwelt zu erkunden. Freude ist das Wichtigste, was man mitbringen kann. Interesse und Spaß an der Arbeit. Geduldig und gerecht jedem Kind gegenüber treten, egal wo es herkommt, egal was es hat. Eine Menge äh, Liebe ist erforderlich.